Zehn Gründe, warum Harry Potter unrealistisch ist. Oder besser gesagt, nein. Erstens. Der rothaarige Bub aus der kinderreichen Familie hat zwei Freunde, von denen keiner die Schulsozialarbeiterin ist. Zweitens. Das kluge Mädchen hat im Verlauf ihrer gesamten Schulkarriere mehr als einen Freund. Drittens. Der beliebte sportliche Junge ist nicht eingebildet oder egoistisch. Viertens. Seine jüngere Freundin hat Selbstbewusstsein und Ahnung von seinem Sport. Fünftens. Der Sohn einer reichen Familie wird zu einer langen Haftstrafe verurteilt und sitzt sie auch ab. Sechstens. Die Eltern von sieben Kindern haben beide einen Schulabschluss. Siebtens. Das Zahnarzt-Ehepaar redet mit einem Ehepaar aus der Unterschicht. Achtens die zeitung in der nur blödsinn steht wird von wenigen leuten gelesen Neuntens, die mitglieder einer wohlhabenden einflussreichen familie halten zueinander Zehntens, der einzige grund warum harry potter realistisch ist die blonden blauäugigen sind scheiße